Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Plus. Diesen Monat, im August, haben wir Sniper Elite 4. Und hauptsächlich, gut es gibt auch Multiplayer-Modus, aber ich glaube es lebt hauptsächlich von seinem Singleplayer-Kampagne. Man kann dann auch kooperativ irgendwelche Missionen spielen oder einen Multiplayer, wo man sich gegenseitig abballern muss. Wir schauen uns heute nur den Singleplayer an. Ah, normal. Genau, also kann man dann mit der Zeit hier neue Waffen freischalten. Am Anfang natürlich noch nichts. Hier ein paar Granaten und so weiter und so fort. Ich stelle es mir ein bisschen wie Hitman vor. Ich selber auch noch nicht gespielt. Wir gucken es uns zusammen an und schauen mal, wie es denn so ist. Also soweit ich weiß, muss man wie bei Hitman kriegt man so einzelne Missionen und muss die dann... 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Sancellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Alter, also, wie der Titel ja auch schon sagt, geht es hier um KM. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Audidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Erst müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmidt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission... Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Okay, also in alter Hitman-Manier haben wir einen Auftrag. Wir müssen Typen töten. Also hier die deutschen Offiziere. Wir spielen hier, wie ihr ja schon gehört habt, im Zweiten Weltkrieg. Ich schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Auf der Seite der Alliierten. Iuiui. Ja, was das Spiel hier ein bisschen ausmacht, sind diese Killcamps. ein Fass. Aha. Okay. Also alles von der Standardbedienung her nichts Neues, Innovatives. Eben diese Killcam, wo man alles in slow -Mo sieht, ist eben die Besonderheit dieser Serie. Double Okay. Da werde ich rüber messen. Ja, hier ein bisschen Tutorial alles eingeführt. Alles ein bisschen hagelig, finde ich, so die Bewegung, Steuerung. Die Steuerung geht eigentlich ganz gut von der Hand weg. Alles, wie gesagt, hier die Standardsteuerung. steuerung Und jeder Shooter-Spieler sofort damit zurecht. Und ja, sonst, wie gesagt, die Animation ein bisschen hagelig. Okay. Okay. Okay, Ewigkeiten durchsuchen. Sonst nichts. Okay. Ja, kann man sich neue Waffen holen? Magazingröße ein bisschen größer, aber wir behalten jetzt unsere erstmal. Wir haben ja mit uns zwar noch nicht mal geschossen. Okay, wenn ja irgendwo irgendwelche Munitionen und Verbände findet. Sammelt er die wohl automatisch auf? Aber oh, nicht schlecht. ein richtiger Sniper lässt sich natürlich auch hier rumkriechen ich bin hier da müssen wir hin, da müssen wir hin, zerstören Kameras, okay, also vier nazi töten, Kontrollpunkte sichern Aber oh, das ist Zeugs halt, okay. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Dann gehen wir doch da mal hoch. Und halten Ausschau. Hier haben wir neue Waffen. Ähm. Rückstoßdämpfung. Hier drüben liegt noch mehr Zeugs. Stolpermühne, Mühle So, äh, R3, genau, der ja Also, wir können entweder hier auf die Munitionsfässer schießen und jede Menge Krach machen oder halt alles ganz. Ah, oh, oh, der erste Offizier. Irgendwo sollen Kameras sein hier. Sie jede Menge Gelegenheiten, um Leute zu töten. Was soll die Kamera? Okay. schauen wir uns das nochmal an, halt hier. Äh Laster, okay, okay, okay. Aber okay. Wir schauen doch einfach mal, wie die reagieren, wenn ich hier auf diesen Kanister schieße. Schauen wir uns das mal an. Können wir es mal hinlegen? Okay, geht nicht. Also. Uiuiui. Ui, ui, ui. denen ging nichts so gut aus. Triangulation. Also man sollte nicht zu so oft von der gleichen Position aus auf irgendwas schießen, weil sonst einem die Gegner orten können, wo man ist. So, deswegen wechseln wir hier schön die Position. Ich explodiert immer noch Zeug. Dann mal? Also die Kamera ist wohl weg. Wir hier noch zwei Infanteristen. Noch eine Infanterie und einen... Okay, einen der Offiziere haben wir auch schon gesichtet. Irgendeiner sieht uns gerade. Oder da unten, Okay. Uiui, mehrere gleich. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, ich hab den schon ein paar Mal in den Kopf geschossen, wieso ist der nicht tot? Er ist aber. Okay. Ab in die Lunge damit. Der Tritt Wo oh, kräucht denn vielleicht der? Abgehauen, die feige Sau. Oh, da hinten ist er irgendwie. Da ist doch was im Busch. So, ganz easy. Irgendwo haben wir gerade noch Leute sprechen hören. sehe ich niemand Ah doch da da ein Busch Ehrlich nicht tot entdecken verdammt. Ja, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Ausschau halten sollen von dem Turm da oben. Aber jetzt ist es vorbei. okay, da drüben auf dem Turm könnten vielleicht noch welche sein. tun unsichtbar. Na, da fahren wir rein, läuft einer. Aber na, das wollten wir natürlich nicht. Okay, ich trianguliere mich. Das war genau das, was vorhin erwähnt wurde vor im Tutorial: dreimal aus der gleichen Deckung schießen und nicht treffen. Auch noch da finden sie mich natürlich sofort. Okay, hier. Jetzt müssen wir ein bisschen actionmäßig hier abgehen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Aha. Ja. Ich dachte eigentlich, wir rennen, wo wir schon waren. Leider nicht der Fall. Aber erstmal sind wir in Deckung. Nichts zum Sprengen oder sonstiges. Okay. So, Entfernung ist nicht so hoch. Keine Ahnung, wie man hier zählt. Kopfschuss. Okay. Ich suche die Leiche hier. Brauchen auch mal wieder ein bisschen Munition. Mehr finde ich nicht. Also ganz cooles Spiel, muss ich sagen. Wie gesagt, ein bisschen wie Hitman. sehr große Ähnlichkeit. sehr Setting ist natürlich ein bisschen anders. Oh ja, irgendwelche Hinweise. Was kann man hier tauschen? Ach, Pistole. Okay. Nö, nö. Wir behalten unser Zeug erstmal. treffen uns auch noch niemand. Von daher brauchen wir das ganze Map-Zeug sich auch nicht. Ah, da drüben ist noch einer. Hallo? Ja, ein bisschen rabiata. Weiß nicht, ob ihr mal meine Hitman-Folge gesehen habt. <lacht> solltet wissen, ich bin kein Schleichtyp. <lacht> Ganz und gar nicht. Ich bin El Rabiata. Ja, ja. Ich schon mal hier zurückkommen. Da ist besser. Irgendwo haben wir schon wieder Gegner. Hören Sie. In der Richtung. Vielleicht können wir da oben auf den Felsen drauf und uns ein bisschen Übersicht verschaffen. Soweit ich sehe, ist hier wohl keiner. Können wir irgendwo hochklettern. Wohl nicht. Dann schleichen wir hier mal ein bisschen außen rum. Suchen mal nach einem Eingang hier. Denn da hinten sind direkt welche. Drüben sollte auch irgendwo einer stehen. In der Richtung. okay. Vielleicht wäre es mal ein bisschen Zeit für den Test einer Granate. Okay. So geht's wohl nicht. wie benutzen wir die Granate. Granate, also. Gut. Ablenkungsmanöver. Auch nicht schlecht. Hat die mal überhaupt nicht gestört, dass da eben gerade eine Granate explodiert ist. Du hast mich nicht gesehen. Warte, ne? der Morgana das ist nicht gerade mal ins Gebüsch geschlichen? Genau lieber wachsam. Besser ist, wenn man hier irgendwas was explodieren kann. Was ist das? Generator. In Betrieb. Mal erkennen den mal. Irgendwo ein Gebüsch, wo wir reinkommen. Geht schlecht aus. Geht schlecht aus. Ich mal in das Gebüsch hier zu kommen. Wieder aber. Okay, hat nicht so ganz gut geklappt. Jetzt sind meine Mine schon rein. Das ist verpasst. Mann, Mann, Mann. Okay, er sprengt euer Zeug selber in die Luft. Auch nicht schlecht. <lacht> Eigene Generator gesprengt. Sehr gut. So geht denn der nicht hinter mit Stolperdraht? mich doch verarschen. Okay. Vielleicht machen wir uns halt doch wieder hinten rum. Dresden du dich auf einmal um? Okay. Also, wie schon bereits erwähnt, ich nix gut in den Schleichen. du <lacht> oh, Pistole raus. Versucht das hier alles immer perfekt vorzubereiten und dann sehen die mich, <lacht> bewegen die sich auf einmal. Obwohl sie Zollen. Sieht mich bestimmt der bestimmt da hinten gleich schon wieder? Ah, endlich. Endlich bin ich mal da. Wo ich hin will. Ah, sehr gut. Sehr schön. und leider direkt auf mich zugerannt, und ich muss nachladen. Wieso also siehst du mich hier im Gebüsch. Abschuss. Liegt mir einfach besser. <lacht> Schnell mal ein paar Kopfschüsse verteilen. Ah, wie so eine schöne Mine da verteilt. Ärgerlich, ärgerlich. Da drüben sind welche irgendwo. Ich hab ihn verloren Boah, durchs Auge Scheiße Augenschuss Was schießt ihr auf mich? Okay, irgendwas hier? Ich lieber einen Helm tragen, mein Freund. Was? Ah, ist Helm. Hab den vollen Kopf geschossen. Was lebt denn der noch? Okay, Kontrollpunkt neu starten. Naja, ich will euch ja auch nicht die ganze Mission spoilern. Ich find's ganz gut. Wie gesagt, ich bin nicht so der Schleichtyp. Aber im Grunde seht ihr ja schon, wie es hier immer so weitergeht. Man schaltet neue Waffen frei, muss hier immer wieder neue Aufträge. Man findet neue Informationen raus. Über das alles hier, was die Nazis so planen, die bösen Nazis. Ich hab ihn verloren. Ah oh man, wieso bewegt der sich so viel? Ihhh, schön durch den Hals. Hat ah, den hinten dran jetzt auch noch gleich nicht treffen können. Ja komm, oh, bleib doch da. wenn doch nicht weg. Na, ah, da ist auch nicht schlecht. knallt es auch schön ja so liegt mir das spiel irgendwie ein bisschen besser immer mal wieder ein bisschen snipen und dann die gegner über den haufen ballern hier gibt's nichts mehr zu finden ja also Holzeug ist sehr ja kostenlos lohnt sich auf alle fälle auf jeden Fall mal einen Blick wert und wenn es euch gefällt spielt es durch, spielt ein bisschen multiplayer, ist bestimmt auch sicher einiges los, vor allem jetzt wo es halt gerade alle umsonst kriegen wird einiges sehr viel los sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt let's rook euer Rookie, ciao!